Biraz daha burada hava gemilerinin indiği alanları. Dammit, biz için. Bize çok Çok kalabalık. ilgi görülüyor aslında ama. Tüccarın. Türkçe dinlemek isteyenleri bu tarafa alalım filan ja und die Deutschsprachigen besten ja. hier rüber. Ja, ja. Mächter redet noch ein bisschen lauter als ich. Das heißt, äh, wenn äh, wir das nächste Sekunden dann besser ich äh, auf äh, Seite äh, stehen, äh, die äh, auf Mächters also jetzt yes, evet. auch ein offizielles hallo und herzlich willkommen von wir Grismo olarak hepinize merhaba demek boiting, istiyoruz. Bugün ge burada rehberlik yapmak <gülüyor> üzere size <gülüyor> e, vurdur문uyoruz <gülüyor> eski Nazi e, partisinin <gülüyor> dokümantasyon alanındayız. Mein name ist Emanuele, e, e, benim e, adım Emanuel, benim adım der Verein Geschichte für alle e.V. Die Verein gibt schon Tarih burada bulunuyorum. bu yana bu dernek mevcut. Normal Türk Belen Genc, E, Türkçe ja, ist türkei türkei süpürüm dinlemek isteyen ziyaretçilerimiz ja, için ve bu ilk defa Türkçe dilinde also, e, rehberlik e, sunuluyor. E, sunuluyor. Um, ja, außerdem haben wir noch eine evet, Filmteam dabei, die werden so ein bisschen was filmen. kann film, film, so, Würden Sie auch gerne? Ihre vielleicht mal. Also sind <kürt> Aber ich hoffe, dass stört Sie <kürt> <auf> <kürt> Sie <das hier kürt> <kürt> <kürt> <kürt> <kürt> <kür> E, tebeli Fertiz, evet bu, herkese Tarih von Derneği'nden, so e, derneği der tarafından der bugünkü Nürnberg. etkinlik gerçekleştiriliyor. Das heißt? Nürnberg Belediyesi'nin derneği Birçok organizasyon var um, e, bu etkinliğe katılan um, ve destek, um, destek um, çıkan. Ve özellikle ve insanlar, insanlar burada Tebelinfeld e, hava uçağ um, alanı um, için um, yani çeşitli farklı um, e, fikirler atınıyor. E, e, e. e. Şimdi 85 milyonun buraya e, 85 uh, milyonuna e, restore uh, milyonun edilmesi karar alanda. Bugünkü de etkinlik çok çok önemli. Biz bugün sizi bilgilendirmek istiyoruz bu konuda. Was früher passiert Burada ist, aber, während der Zeit der Nationalsozialisten. E, National um, ve was danach passiert ist, direkt im ne Anschluss nach dem Zweiten Weltkrieg und was hier Heute neues bisschen fazla Bugün itibariyle ne olacak ve gelecekte plan. ne olacağını bugün sizi hmm. bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Aber um das ganze zu verstehen, de um, da, natürlich auch ein Verständnis der Vergangenheit. Eee geçişimi um, anlamak um, gerekiyor. Als wenn yok. wir uns auf dem Zeppelinfeld hier befinden der Zeit waren, gerçekten ne yaptığını bilmeden burada bulunmanın bir anlam e, ifade etmeyeceğini düşünüyoruz. Die Reichsparteitage waren im Prinzip vor Kirche. Veranstaltung. Oh, so die nazi Partisi'nin yapmış olduğu etkinlikler bir show oldu. 1938 yılına kadar burada Nürnberg'de gerçekleşti. Es auch Reichsparteitage, die schon vorher stattfanden. Daha von öncesinde denen, yapılmış uh, toplantıları vier, da oluyordu. Onlardan dördü gerçekleşmişti. Aber tatsächlich İkisi in Nürnberg Nürnberg'de bu toplantılar. Und das war auch nicht hier auf diesem gesamten Areal dağınık bir şekilde komple bu alanı kaplayarak gerçekleşmiştir bu etkinlikler. <gülüyor> Demek oluyor ki ben bugün <gülüyor> o zamanlarki <gülüyor> e, Naz <gülüyor> Partisi'nin <gülüyor> toplantılarıyla ilgili konuşuyorsam 1933'ten 1938 yılına kadar gerçekleşmiş <gülüyor> olan toplantılardan bahsediyorduruz bugün. Und, und während dieser Reichsparteitage von 1933 e, bis 1938 19, um, kamen ne kadar? immer 500.000 Leute e, nach Nürnberg. E, und das Nürnberg war entweder Zuschauer oder auch Teilnehmer. Es gab verschiedene da Organisationen. E, das çok toplu Und halde um gerçekleşen antren, farklı die, etkinlikler propaganda Sadece propaganda amaçlı uh, yapılıyordu bu etkinlikler. Hartman ein neues, um, Und, uh, Buna yetişebilmek için areal farklı areal bir alan daha, daha gerekti. Yeni bir askeri Burada gördüğünüz resim, Anlancı Reich Partei Tax gelende adı veriyoruz. Eee, Nasyonal Sosyalistlerin dokümantasyon merkezi anlamına geliyor. Uh, die Bauten dieses Rechtsparteitagsgeländes wurden ee, aber nie fertiggestellt. Also Das ist der bitirmedi. Plan. Aber aus dem wurde viel nicht gebaut bzw. viel ee, nicht fertiggestellt. Als Beispiel ist zu nennen, so, das Stadion ee, beispielsweise, das deutsche Stadion, das wurde nie Alman gebaut. Stadionum. Uh, und Zauberge, die Ve nicht fertiggestellt wurden, sind beispielsweise das Märzfeld Oder, alanlar, auch die Kongresshalle. Kongres viele Kongre von Ihnen kennen sicherlich die Kongresshalle. die haben es gibt aber auch noch andere Bauwerke Ve auf diesem Reichsparteitagsgelände und danach nach dem 2. Weltkrieg wieder abgerissen wurden. Das, das prominenteste Beispiel wäre wahrscheinlich die Luitpold, Luitpold Arena, Luitpold die als aufmarschfläche gedient hatte, e, aber um, die danach Ancak wieder in einem Park umfunktioniert Sourc'sında wurde. Tekrar, uh, das Märzfeld, das für aufmärsche der Wehrmacht gedacht war, kann man heute auch nicht mehr so sehen. Genauso wie das Teilnehmerlager, das hier hinten dort schliefen eben die Leute, die nach Nürnberg hereinkamen. Nürnberg die Reichspartei fiel und die beiden Flächen stehen hier heute nicht mehr, dafür steht hier heute der Stadtteil Langwasser. Langwasser. Bögen, um und Das macht das Zeppelinfeld mit der Zeppelin-Tribüne. Das der wenigen Bauwerke der Reichsparteitage, die, uh, die tatsächlich noch erhalten sind, und die man heute auch noch in hat. sind sind Die sind Wozu die genutzt wurden, das gucken wir uns aber später ne an. Onu daha sonra Wenn wir dann weitergehen zur nächsten Aber davor da, da. ja, Möchte ich noch erläutern, warum das ganze Zeppelinfeld da heißt istiyorum. und wann das ganze Im Jahre 1909 landete. çünkü. Mit einem, uh, ja, Zeppelin durch. burada kendi hava, e, Kimisiyle. Und es kamen knapp 3000 Nürnberger hierher, Yaklaşık um das ganze Nürnbergli zu sehen, das ganze um, Und danach wurde aus dem ganzen ein Postkartenmotiv. Wir, e, Buschekilde, Postkarte und, und das Feld wurde Ve hier in Zeppelinfeld umbenannt. Burası, ha, Zeppelinfeld adı als die Nationalsozialisten dann, Nationalsozialisten dann 1933 an die Macht kamen, e, dann konnten sie e, du, gut damit klarkommen, dass ein deutscher Ingenieur das Luftschiff erschaffen hatte. Und bu das dieses Feld yapıp, auch nachher war. Und so der Und so ließen sie die Im Jahre 1933 fanden schon die ersten Veranstaltungen auf diesem Feld hier, hier statt. Aber das Ganze sah noch nicht so aus Aber wie es heute es aussieht bzw. Wie, wie es auch später aussieht yani e, Die Bauarbeiten an der Tribüne an der, an der Wandanlage hier bzw. am ve Feld bu ve işler wurden erst 1935 begonnen, bis dahin gab es eine Holztribüne, die o hier stand. Burada, ee, und, bir und dann wurde 1937 diese Tribüne ve 1937 dann tatsächlich yılında, um, übernommen bu und wurde dann tatsächlich benutzt. Aber dann nur tatsächlich für zwei Jahre Weil Top 1939 fand kein Reichsparteitag mehr statt. Bu um, bu uh, wegen des Angriffs auf Polen. Um, uh, aber dieser Reichsparteitag hätte stattfinden sollen, wie gesagt, Ancak, der wurde... Ee, Zuvor bu abgeblasen. Bu, ama kısa süre iptal und er hatte auch einen Namen, und zwar sollte der Ismide Reichsparteitag des Wahls heißen. <lacht> <lacht> <Dankeschön. lacht> <toplantısı adı> <lacht> ja, und uh, zur Geschichte nach 1945, ilgili, 940, was direkt nach 1945 sonra, direkt passiert ist. Dazu komme ich später noch. Ona ich möchte hier noch einmal kurz die Leitlinien Şimdi erläutern, kısaca, äh, wie man heutzutage mit dem ganzen äh, Feld umgehen möchte. Darin, die Leitlinien zum Feld wurden im Jahr 2004 vom Nürnberger Stadtrat yıllında, a, einstimmig e, beschlossen verir, und sagen des, aus, e, dass man e, das Ganze hier nicht verfallen de, lassen möchte, burayı, e, yok etmes, yok aber auch nicht rekonstruieren ist möchte, also nicht richten, ist ist ist ist man möchte es also etwas Neues errichten, das es heute nicht mehr gibt. Es wird auch gleichzeitig als Geschichtsquelle angesehen, und auch als Lernort. E und das, yeri sind, das sind eben die Leitlinien, an denen man sich orientiert, da, wenn man hier Entscheidungen über das Zeppelinfeld und e die zeppelin zeppelin Und so hat man sich auch entschieden, hier eine Generalinstanzierung durchzuführen. Und, Tadilat alındı. und um die Kosten da möglichst effektiv zu berechnen beziehungsweise ve auch, äh, die verschiedensten baulichen Techniken möglichst äh, effektiv herauszubekommen ve hat man im Jahre 2015 und 2016 schon mal ee, 1900, Vorbereitungen dazu gemacht und da wurden bei den roten zamanlar, Stellen die wurden schon mal bearbeitet alanlar, ee, und die wurden eben halbwegs instand gesetzt und dort wurden Ve eben die neuen Methoden.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 aber das muss die Stadt Nürnberg nicht alles selber Ancak tragen, Nürnberg değil. sondern die Hälfte davon wird von Yarısı, getragen, ee, weil ee, die zeppelin natürlich nicht nur ein Ort Çünkü von Sibirin Nürnberger der bedeutung ist, sondern Nürnberg auch ein Lernort von, von nationaler ee, Bedeutung. Ja, milli ein Ort der Nürnberger, sondern auch tatsächlich ein in değil. tüm und so bezuschusst das der Bund, der bezahlt knapp die Hälfte von diesen 85.1 Millionen. Das wurde im Jahr 2018 bestätigt und ein Viertel trägt der Freistaat Bayern, das wurde dieses Jahr im Mai bestätigt und ein weiteres Viertel trägt die Stadt Nürnberg. Nürnberg das muss aber auch nicht alles sofort bezahlt Ancak werden. Das dehnt sich aus auf die Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann. dann gehen wir gleich weiter auf die Wahlanlage. Aber Burada wenn Sie noch Fragen haben, die wichtig für die ganze Gruppe sind, können Sie gerne jederzeit stellen. Varsa, Oder auch, zaman wenn wir auf dem Weg sind, ]iniz. einfach mich fragen. Ee, die Sorgen, die Jahren, wenn das alles errichtet worden ist, dann um, es ist <gülüyor> ein das Ganze. Um, aber es wird uh, nicht ganz altında. als Museum angesehen. Es Ancak wird als Museum, und Begegnungsort. angesehen. Und Gürtel, Gürtel, Gürtel, Gürtel, Gürtel, Gürtel, und das soll natürlich auch so beibehalten werden, Böyle aber kalacak, klar okay? möchte man das Ganze auch öffnen, de, um biraz das daha das Ganze daha als Lernort zu gestalten, <Gülüyor> Oraya geri sehen Sie diese Metalltafeln? das sind die, die, die 2006, var. 2006 richteten Info e, 2006 olan, e, Und onlar. davon sollen auch mehr hinzukommen, ve wenn das Feld geöffnet wird und wenn bunların, wird. Bütün işler Aber es sollen auch neue Reflexionspunkte auf e, diesem Feld e, installiert werden. Um, dijital alanlar yapılacak. Sind, sadece sondern, görsel alanlar değil. Akustik. Mesela akustik And olarak da dinleyerek, dinleyerek insanlara okay. e, dijital anlamda veya bilgilendirmek amaçlı yeah. yardım noktaları kurulacak. Yep, noch Başka bir sorularınız var yeah. mı? Yeni yeah. bir sorum um, var. De, e, de bu alan tarihsel koruma, tarihsel olarak korunuyor sağ neden Rock'in rock park gibi etkinliklerin mesela burada yapılmasına izin verin çünkü e, burası tarihsel olarak korunuyoruz das ist ganz interessant, also es ilginç. wurde denkmal geschützt im Jahre 1973. 1973 da vorhin immer noch verschiedene Veranstaltungen hier stand, auch das Noris Ringreimen e, fand Ring ich schon vorher hier Und jede große Veranstaltung bzw. Ve jede größere Veranstaltung, also yani her größere Veranstaltung, die auch mit der Denkmalbehörde abgesprochen. Geri, uh, klar, yetkili kurumlarla tabii ki konuşuluyor. <gülüyor> die die Onların ne şekilde kullanılacağı ile um, ilgili esiz, tartışmalar yapılıyor. Ama de dediğim gibi de de de tarihsel de de olarak de da korum altında de olsa dahi bu anlaşılan bir konu aslında. Könte manıza, tabii ki da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ja und äh, das ist ja auch einer der komplizierten Aspekte mit dem Umgang. E, äh Wir ja nasıl eee buradana geleceğimizle ilgili olarak seni mhm. çok ilginç ve gerçekten çok tartışma sağlayan bir konu. Okay. Ähm, jetzt gehen wir aber mal wirklich Şimdi weiter hier vorne. Auf Ja, wir befinden uns jetzt gerade hier auf der Wallanlage uh, des Und man sieht hier, mal äh, die an, an, ne? Perspektive auf das Feld wir und per die zeppelin Und wir nehmen auch gerade im Prinzip die Perspektive hey. der Zuschauer hey. ein. Diese Zuschauer hey. sich Çünkü onlar bütün üzerinde, okay. Aber bevor wir mehr über das Feld reden und die reden, Çok sürebilirler bu türde ve bu alan üzerinde konulmak yerine. De de bu kulenlerle ilgili de bir de şeyler, de şeyler de de biraz dönersiniz. Böyle gördük. Evet, evet. Onlar Ne? Bu türün biraz dönersiniz. Da bir bir so onlar Onlar neye benziyor? Onlar neye benziyor? Onlar neye benziyor? Onlar neye benziyor? Onlar neye benziyor? Onlar neye benziyor? Onlar Okay. Ja, das, war, das war auch Absicht. Man wollte Oder hier in der der Burg, sogenannte Burgen der Çünkü Volksgemeinschaft errichten. Wurde da, wo äh, Hag Berlin, Kalinere in Scheidelmesse ist da Volksgemeinschaft war auch ein propagandistisches Wort der Nationalsozialisten. Yani National de und eben auch ein Teil der Ideologie. Und die und hier in die Köpfe der Menschen Es gibt insgesamt 34 Türmchen. in der und von oben sieht das ganze ungefähr so aus. Wenn wir das hin bachtığımız zaman kuş bakışı aşağıkarı bu görüntüyü görüyorsunuz. Am die 34 Türmchen einen Sinn? Nur 34 kulenin bir anlamı var. Ich versuche. E e ja, dazu komme ich tatsächlich Ona gleich. Um, und zwar habe ich hier ja auch ein kleines Foto mitgebracht. E, und da sieht man getirdi. auch gleich und den Nutzen von diesen Türmchen. Kulelerin ne için kullanıldığını da görüyorsunuz. Also man sieht es auch heute noch. Es gibt diese Fahnenaltäre. Und früher sollten auch diese Ve jeweils sechs Fahnen auf jedem der Türmchen aufgestellt werden. Ee, bu bayrağın, her biri bu Und <gülüyor> diese sollten auch noch mal beleuchtet werden Ve durch Scheinwerfer auf den Türmchen. Und das Ganze tatsächlich so Burgähnlich und so massiv wie möglich. Eine gerçekten böyle bu teşkil e, edecekti. Das es gab keinen physischen Grund, aber man wollte einfach e, so viele e, Flaggen wie möglich hinhängen e, und auch e, eine wie gewisse also Eleganz. Ne fahrend kadar fahrend ja, çok ist, bayrak ja. asabilirsek, o kadar bayrak asacağız Und die Flaggen e, waren e, ja auch e, übergroß, wenn man die Halterungen e, sich anguckt. E, e, ne, da merkt man ne schon, wie groß diese Fahnen eigentlich waren. Das heißt, ne man hatte wieder diesen Aspekt yani, auf diesen Größenwahn's mit dabei. Also, die hier noch größer sind. Aber die Türmchen hatten auch noch Ancak einen anderen Nutzen. Aber die Türmchen hatten noch einen anderen Nutzen. Und uh, der war ein ganz profaner eigentlich. E... Also ganz simpler Nutzen, der Aslında hier auch in den Türmchen uh, zustande kam. Und zwar, hier um, ja, knapp 320.000 <gülüyor> Menschen <gülüyor> auf 320, diesem Feld befanden. <gülüyor> Und die müssen die müssen auch irgendwo aufs Klo gehen. Onların, ki, yerde, toaleti, yaş, gider Und haben die dann in den Türmchen haben in den hier erledigt, <gülüyor> Dann hier befanden sich. <gülüyor> Toiletten. Einmal, ee, bin, bin da, minimum also man sieht auch so ein bisschen die Ambivalenz in <gülüyor> der Nutzung, <gülüyor> diese zweiseitige e Nutzung, um, dieser Türmchen. E Zum einen ürünümüz, will man irgendwas Grandioses zeigen, diese riesigen Flaggen, aber es ist einfach einer Burg erweckt. Aber gleichzeitig sind diese Türmchen im Endeffekt nur Toiletten. Ja, und wenn wir jetzt unseren Blick wieder zurück das Feld dann sieht man, da? finde ich, ziemlich deutlich, wie das çok ganze Feld ist. Ki, e, çok und zwar ist das ganze Feld die Rednerkanzel von Adolf Hitler aus. Die sich in der Mitte der Haupttribüne befindet. E, Aber Anna. man sieht schon von hier, die Katze ist nicht wirklich bu groß. Kürsü, kürsü çok büyük değil. Und man Bunu hätte biliyoruz. Adolf Hitler von hier wahrscheinlich auch Ve kaum erkannt. Adolf Hitler <gülüyor> Und jetzt habe ich noch ein weiteres Bild mitgebracht, das mal getirdim, ungefähr dann. aus Wir unserer Sicht aufzeigt, wie das Ganze hier Şu aussah. Açıdan, e, oraya resim. Und hier kann man aber auch nicht wirklich sehen. Adolf aber was, was man ama tatsächlich ama sehen kann ist dieses Hakenkreuz hier şey oben. Die Zeppelin Ach. Tribüne hatte Neira. nämlich ein vergoldetes Çünkü Hakenkreuz, Zeppelin das oben drauf stand. Wir sehen den Buchmann aus dem Kaplan von Und äh, so war dieses ganze Feld nicht Und, nur auf Adolf Hitler, sondern Sadece vor allem Adolf auf dieses verlegene die Banakenkreuz in der Mitte. Und das ist auch schon ein Bild der Veranstaltungen, die hier o stattfanden. Da, ee, burada gerçekleşmiş olan, bir resminde, bir während der Reichsparteitag, das hatte ich schon erwähnt, gab es ja verschiedene Organisationen, die hier daran haben. De gibi Die Reichsparteitag waren eine Woche lang. Bugün, Und während dieser die Woche hatte jede Organisation viele Organisationen. Das ist beispielsweise der Tag der Gemeinschaft, de şey es gab auch beispielsweise wirtschaft noch den Tag des Reichsarbeitsdienstes. Der Reichsarbeitsdienst, der war eine Organisation von jungen Männern, die gerade aus der Schule und die dann so der, die dann, so der die offizielle slogan für ihr Vaterland çalışsınlar. Aber wenn man sich deren Aufstellung hier yöntem anguckt, yöntem und und merkt man auch schon, dass es nicht nur die Arbeit für das Vaterland war, sondern dass das es das auch, auch einen anderen değil? Aspekt gab, der Başka hier eine Rolle gespielt hat, ee, rol oynayan, vardı. und zwar Ve der Aspekt einer militärischen Ausbildung bzw. eines militärischen Trainings, bir ordu, bir das ee, das sie im Geheimen auch werfen bekommen haben. De. Uh, hier sieht man beide auch noch das uh, typische Bild der Massenveranstaltungen bei den Reichsparteitagen. O, ee, o ee, man sieht ganz deutlich, Adolf Hitler, de, Hitler findet sich in der Mitte, ist erkennbar, findet sich ganz zentral und über allen anderen. die ja, yani wirklich erkennen Man sieht nur e, schwarze und weiße Punkte e, und man kann nicht wirklich äh, die şekilde, Köpfe der Menschen erkennen. Mihaz, e, und so war ediyoruz. das Ganze aufgebaut. Das war zum einen der Führerkult, dass man Adolf Hitler äh, hani yönetici, äh, şeklinde, Öncü şeklinde onu orada und zum anderen auch wieder die Volksgemeinschaft. Die es gab da auch ein Motto, ein Slogan, der, der hieß slogan Du bist nichts, dein Volk ist şey alles. Und ich finde auf dem Bildkopf das es ziemlich gut zum Vorschein, also wie das auch in der Architektur der und dem Aufbau der ganzen was hier äh, propagiert in wurde. Die es gab auch noch andere Organisationen, äh, die, die Organisationen auf dem Zettel waren, die Feld die die äh, hier, die die ihre abhielten. das ist beispielsweise burada die Wehrmacht, die hier die neueste Militärtechnologie zeigt, ee, und die eben auch auf ee, das uh, Samplinkfeld aufmarschiert. Ee, olduğu, und dann gab es die wahrscheinlich, wahrscheinlich wichtigste Veranstaltung hier auf der Samplinkfeld? Den sogenannten Appell der politischen Leiter. Eee, burada bütün politik yöneticilerin, bütün öncelik, eee, da da versammelten sich verschiedene Parteien. Hier auf dem SEP liegt. Welches umstellt war von 136 Flachscheinbergen? 136. Okay. Yüz tane ışık onlara yönelmiş bir şekilde. Und diese wurden dann ee, im gleichen moment angemakt. bütün ışıklar aynı anda yanıyordu. Um, und straytından acht bis in die höhe. Ve sekiz ah. 10 kilometre yüksekliğe kadar uzanıyordu ışıklar. <gülüyor> ne. dışarıdan hepsi so böyle görünüyordu. Und die <gülüyor> Und die Flaggscheinwerfer waren nicht gerade nach oben gerichtet, die auch leicht gekippt. Wirklich nur ganz leicht, aber evet, genügend, damit ama die ganzen Lichter so aussehen, als würden sie in der Mitte zusammentreffen. Also e, Und bu so wollte man yapılmıştı. hier, hier ja, wieder da, diese Burg der Volksgemeinschaft zeigen, aber das hat ein Englischer Politiker anders benannt, er hat das den Lichtton benannt. Und er hat es den bir, benannt. E, ja, also im Prinzip ja, işte. so die Kirche des Lichts. Ja, die schön. die Und man muss sich vorstellen, dass äh, die Leute, die dort auf dem Feld standen, orada, auch äh, nicht aus Nürnberg kamen insanlar, ee, oh, und auch Nürnberg beispielsweise den aus einem ähm, kleinen Ort. Ähm, und dort gab es damals küçük natürlich kein küçük, Fernsehen, kein Internet, Das hat damals nicht existiert. Und vielleicht hatten diese Leute auch uh, kein Radio, das war damals auch nicht. Und dann als sie nach Nürnberg kamen, ersten mal in einer Großstadt. Stadt. Defa und gleich so eine Veranstaltung, şey und, so und, so und dann, Veranstaltung, wir die wir ich hatte ja vorhin erwähnt, Band, es ist war. Işık, flag steht für Flugabwehrkanone. und diese werden normalerweise dafür um Flugzeuge Yukarıda, bei einem Bombenangriff mit der Luft ışıkları, in der Luft und schießt. Dafür werden diese Scheinwerfer, diese Lichter normalerweise die verwendet. Und, da. und das ist eben die zweite Seite dieser Medaille bei den Reichsparteitagen hier. Diğer, zum, einen, e, de zum einen gibt es bir diese Faszination, uh, die die Menschen hier auch hatten. Aber zum anderen auch Die den Aspekt da, der Gewalt, der ee, immer bu mit hat. Hep bu şiddet, ee, oldu. Was man auch ganz gut an diesem eigentlich bu, militärischen Nutzen gedacht hat. <Gülüyor> Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Zeppelinfeld von der US Army besetzt, gleich 1945. 1961 wurden hier die Sportfelder gebaut, das sogenannte Soldiers Field. Und naja, das Feld wird ja bis heute als Sportfeld Gönnümse benutzt im Fußball und man sieht so, immer noch, äh, dass die Amerikaner das geba äh, gebaut matchless. haben American American da Ja, gibt es denn jetzt da äh, noch Fragen? Was ja. ist mit den Scheinwerfern äh, passiert? Mit den Flaggscheinwerfern oder mit denen auf ja. ja. der Flaggscheinwerfer wurden dann tatsächlich eingesetzt, äh, um sich gegen Luftangriffe zu wehren. Das Dazu das, komme ich später noch. Eine sehr interessante Geschichte da bei der nächsten <superbsuspiro> um da Nur weil es aus Gold war, Ja genau, vergoldet. Also nicht komplett aus Gold. aber Okay, perfekt. Wir gehen dann jetzt weiter Wir gehen dann